So Wie wir gesehen haben, steht also ähm, das Konzept der koordinativen Fähigkeiten wissenschaftlich gesehen auf ziemlich wackeligen Füßen und es hat natürlich in der Wissenschaft Versuche gegeben, ähm, da eine validere Theorie zu entwickeln, ähm, die eben auch wissenschaftlich abgesichert sind und die zwei, die ich jetzt hier vorstellen möchte, sind zum einen die koordinativen Anforderungsprofile und zum Zweiten die Technikbausteine. Koordinative Anforderungsprofile ähm, sind eine Idee von Neumeyer und Mechling, ähm, die das 1995 in der Zeitschrift Leistungssport erstmals veröffentlicht haben und die drehen quasi den Fokus äh, ein bisschen um. Die ähm, gucken nicht auf die Person und deren Eigenschaften, sondern sie gucken sich die Aufgaben an und gucken, welche Anforderungen gehen denn mit der Aufgabe einher. Und Sie sagen, dass jede Aufgabe ihre spezifischen Anforderungen hat und diese Anforderungen, die kann man festlegen, zum einen als Informationsanforderungen an die verschiedenen Sinnesorgane und dann Anforderungen durch verschiedene Druckbedingungen und Ich habe die Anforderungen ähm, jetzt mal hier aufgelistet. Ähm, diese Informationsanforderungen beziehen sich wie gesagt auf die verschiedenen Sinnesorgane, optisch, akustisch, taktil, kinesthetisch, vestibulär und dann haben sie noch mal ähm, unten Gleichgewicht unabhängig von vestibulär ähm, angegeben, weil das im Prinzip im Sport erstens sehr wichtig ist und zum zweiten, weil da viele Sinnesorgane mit ähm, beteiligt sind, das Gleichgewicht zu regulieren. Dann gibt es die Druckbedingungen, unter denen eine sportliche Technik durchgeführt werden muss. Da unterscheiden sie zwischen Präzisionsdruck, Zeitdruck, Komplexitätsdruck, Situationsdruck und Belastungsdruck. So und was Neumeier dann entwickelt hat, ist der sogenannte koordinative Anforderungsregler KAR. Ähm, ich habe hier diesen Regler äh, mal aufgemalt. Ich muss gerade noch mal den Laserpointer anmachen. Da ist er. Ähm, hier ist so ein Regler und das Ganze ist quasi wie bei so einem Mischpult vom DJ, kann man hier ähm, die einzelnen Anforderungsbedingungen hin und her schieben. Es gibt sozusagen äh, für jede sportliche Technik sowas wie so eine natürliche Einstellung. Ähm, und ich habe das hier mal versucht, ähm, beim, für das Ratschlagen, was man so im Hintergrund leicht erkennen kann in der Folie, äh, für das Ratschlagen die verschiedenen Anforderungsbedingungen ähm, ja, auszudenken. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein super Ratschläger, also das muss man jetzt nicht. Unbedingt für bare Münze nehmen, aber ich glaube, ich habe das so ungefähr richtig gemacht. Ähm, wir haben hier den optischen Regler, wenn das O ganz, ganz oben wäre, dann würde also eine sehr hohe Anforderung an den optischen ähm, an die optische Wahrnehmung gestellt werden. Wenn das hier ganz unten ist, dann kann man das quasi auch blind machen. Ähm, und ich habe fürs Radschlagen Rad den hier so irgendwie in die Mitte gesetzt. Akustisch habe ich jetzt behauptet, ist nicht so wahnsinnig wichtig und taktil, habe ich jetzt gesagt, braucht man auch nicht unbedingt. Kinästhetisch allerdings schon ein bisschen, dass man weiß, wo sich die Beine befinden und visuell, dass man die Linie sieht, auf der man das Rad schlägt, da habe ich jetzt gesagt, das ist relativ wichtig und auch das Gleichgewicht, was wie gesagt hier quer zu den Sinnesystemen liegt, Gleichgewicht braucht man auch. Eine gute Portion. Ähm, die Druckbedingungen, unter denen das Ganze stattfindet, ähm, habe ich hier den Präzisionsdruck relativ hoch gewichtet, ähm, das, man muss schon relativ präzise sein, um ähm, ein gutes Rad zu können. Ähm, der Zeitdruck ist hingegen relativ gering, also da kann man das Rad etwas schneller oder etwas langsamer machen, das spielt keine Rolle. Allerdings, wenn man einmal das eingeleitet hat, dann muss man das Rad auch zu Ende bringen, das wäre dann sozusagen der Zeitdruck. Der Komplexitätsdruck, den unterscheidet Neumeyer in drei Teilaspekte. Das ist zum einen die Simultankoordination, dann die sukzessive Koordination und dann der Umfang der einzusetzenden Muskulatur. Die Simultankoordination und die sukzessive Koordination habe ich jetzt hier so ein bisschen tendenziell in die Mitte gesetzt, Simultan, äh, sukzessive Koordination noch ein bisschen mehr, weil man ja hintereinander genau die Impulse geben muss, damit das Rad fertig wird und es werden auch eine ganze Menge Muskeln benötigt, um so ein Rad hinzukriegen. Dann gibt es die beiden ähm, Situationsmerkmale, äh, die man sich angucken muss. Ähm, das ist zum einen die ähm, <lacht> Komplexität und der Umfang der Situationsmerkmale. Und ähm, die Komplexität der Situation ist sehr gering. Ähm, da ändert sich gar nichts. Da hat man so seine so Matte und auf der schlägt man ein Rad. Ähm, das ist typisch für geschlossene Techniken. Ähm, dass da der Regler ganz auf Minus steht, also dass man den fast gar nicht braucht und auch ähm, der Umfang der Situationsmerkmale, also wie viel man so in der Umwelt beachten muss, ähm, ist sehr gering äh, beim Radschlagen. Gut und dann haben wir noch die, ähm, den Belastungsdruck, einmal physisch und einmal psychisch. Und das hängt natürlich dann so ein bisschen davon ab, äh, wann man sein Rad schlägt. Also wenn man das in, einem, in einer Prüfung macht, dann ist der psychische Druck sicherlich ein bisschen höher, als wenn man das einfach nur mal so im Training macht. Ähm, und wie gesagt, konditionell, ähm, psychisch jo, ist das Rad auch nicht so wahnsinnig herausfordernd. Das wäre sozusagen das Rad in seiner normalen Form und die Idee von ähm, Neumeier und Mechling ist jetzt, äh, dass man ähm, Koordinationsaufgaben aus dem Rat dadurch entwickelt, dass man hier die Regler einfach mal so ein bisschen hin und her schiebt, äh, den einen ein bisschen mehr und den anderen ein bisschen weniger und dass man dadurch Aufgaben entwickeln kann, ähm, die unterschiedliche ähm, Druck- und Informationsbedingungen haben und das ist sozusagen ein spezifisches Koordinationstraining. Ähm, genau, dass man also ähm, die beherrschte Fertigkeit nimmt und die unter veränderten Bedingungen macht und die Formel für das sportartspezifische Koordinationstraining, haben die so ein bisschen ähm, schlagwortmäßig zusammengefasst, Koordinationstraining ist also das Nutzen einer beherrschten Technik, die Informationsanforderungen und die Druckbedingungen, die man dann jeweils variiert. Ihr könnt euch gerne selber ähm, für das Rad einfach mal ein paar verschiedene Regler hin und her schieben und gucken, was man da für Koordinationsaufgaben bekommt. Ein Problem bei den koordinativen Anforderungsprofilen ist, dass der Transfer zwischen verschiedenen sportlichen Techniken nicht in den Fokus genommen wird, sondern tendenziell eher ignoriert wird. Wir wissen aber, dass es sowas gibt. Wir wissen also Aus der Sportpraxis wissen wir, dass jemand, der Fußball spielt, wenn er das erste Mal Volleyball spielt, sich einfach ein bisschen besser anstellt als jemand, der vom Tanzen oder vom Boxen kommt. Das ist so. Und dass jemand, der Tischtennis kann, irgendwie auch im Tennis sich ein bisschen besser anstellt als jemand, der Schlittschuhlaufen vorher gemacht hat. Und das ist etwas, was mit dem Konzept der koordinativen Anforderungsprofile überhaupt nicht erläutert werden kann. Ähm, und da kommt jetzt kommen die Motorikmodule ins Spiel, das ist eine Konzeption, die Hosner 1995 entwickelt hat ähm, und der sagt, ähm, es sind funktional identische Elemente, die ähm, eine Rolle spielen bei diesem Transfer. Ähm, und er nennt diese funktional identischen Elemente Technikbausteine. Ähm, ich komme vielleicht gleich nochmal genauer darauf zurück, was denn so Technikbausteine sein können, ähm, aber Technikbausteine können auf zwei Arten sozusagen erworben werden. Zum einen können sie quasi evolutionär herausgebildet werden, also sowas wie angeboren sein, ähm, zum Beispiel die Variable ähm, Tau, tau Time to Contact, die ich vor einiger Zeit schon mal erläutert habe und die sozusagen mich direkt wahrnehmen lässt, wenn irgendein Gegenstand auf mich zufliegt, wie lang es denn dauern wird, bis der meine Netzhaut erreicht, beziehungsweise bis ich zugreifen muss, wenn ich ihn fangen will. Und dass man diese, diesen Baustein schon irgendwie erworben hat, ist natürlich ein Riesenvorteil für das Überleben in der Umwelt und damit auch für die Fortpflanzung und damit ähm, setzt sich sozusagen dieser Baustein evolutionär durch und ähm, viele Lebewesen haben ihn sozusagen und wir Menschen halt auch. Aber man kann Bausteine auch ähm, durch üben, erwerben, ähm, indem man ähm, beispielsweise halt viel Fußball spielt, hat man auch so eine Art Baustein, wie denn so ein Ball sich überhaupt bewegt und diesen Baustein kann man dann eben auch einsetzen, wenn man Volleyball spielt oder Squash oder was auch immer. Das heißt, wir haben eine Technik, die sozusagen einem zusammengesetzten Gebäude entspricht und die einzelnen Bausteine sind die verschiedenen Motorikmodule, und wenn ich jetzt ein anderes Haus bzw. eine andere Technik ähm, durchführen möchte oder lernen möchte, dann kann ich auf bereits vorhandene Bausteine zurückgreifen und dadurch ähm, die Lösung der Bewegungsaufgabe leichter erlernen. Ich hatte versprochen, ich gebe ein paar Beispiele für Bausteine. Ein Baustein wäre zum Beispiel, wenn ich eine Schraube springe, dass ich mit dem Kopf voraus ähm, das mache, das kann man beim Tanzen oder beim Eistanzen lernen, hilft aber einem auch beim 360 auf dem Snowboard und wer weiß, vielleicht hilft es sogar irgendwie, wenn man äh, einen Kopfball im Fußball machen möchte. Ein anderer Baustein wäre beispielsweise den hydrodynamischen Lift nutzen. Ähm, das hilft einem beim Vortrieb im Brustschwimmen und vielleicht auch beim Überwasserhalten als Torhüter im Wasserball oder bei vielen anderartigen Bewegungen im Wasser. Und wo wir jetzt schon vom Ballsport gesprochen haben, ähm, Laufweg zum Ball anpassen wäre sozusagen ein Baustein, den alle Ballspieler irgendwie gelernt haben und den die Nichtballspieler eben noch erwerben müssen, bevor sie vernünftig mit dem Ball umgehen können. Und Dadurch, dass die Ballspieler oder Ballspielerinnen diesen ähm, Baustein schon erworben haben, fällt es ihnen eben auch leichter, in anderen Ballsportarten schneller zu lernen. Das wäre sozusagen die Erklärung dafür. Und ähm, dieses Bausteinkonzept, ähm, nach dem kann man dann eben auch Koordinationstraining machen und da muss man sich angucken, ähm, was sind denn die Bausteine, die ich brauche, um bestimmte Sportarten tatsächlich gut ausführen zu können? Und nach diesem Bausteinkonzept hat sich die Ballschule, die von Klaus Roth entwickelt wurde, hat sich der Bausteine bedient und hat eben Technikbausteine für die verschiedenen Ballspiele gesucht und dann eben also eine, die Situation im, mit Ballspielen analysiert und da verschiedene Bausteine äh, formuliert und diese Bausteine werden dann eben in verschiedenen Spielformen ähm, geübt und man hofft dann darauf, dass sich das transferiert in andere Ballspiele und die Hoffnung ist auch relativ gut begründet. Ähm, und natürlich kann man da auch ein bisschen spezifischer werden und das haben die Autoren dann auch gemacht und haben eben eine Ballschule Rückschlagspiele entwickelt, wo eben spezifisch die Bedingungen für Rückschlagspiele ähm, als Bausteine formuliert werden und wenn man das dann noch spezieller machen will, äh, dann kann man sich aufs Volleyball spezialisieren und nach dem Baukastenprinzip ähm, das Volleyballtraining durchführen. Und dann ist eben der Transfer ähm, von einzelnen Volleyballtechniken zueinander, die dann eben auf die verschiedenen Bausteine ähm, zurückgreifen. Okay, das war jetzt äh, die Vorlesung zum Transfer ähm, und damit ist dieses Kapitel jetzt erstmal abgeschlossen. Und ja, normalerweise würde ich mich jetzt fürs Zuhören bedanken, aber ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt wer zuhört.